Beyond Blue, eine traumhafte Unterwasserwelt, erwartet dich. In diesem Spiel bist du eine Taucherin, die die Unterwasserwelt erkundet. Du entdeckst zahlreiche Spezien von Fischen und Korallen. Auch Delfine und Wale lernst du kennen. Bei diesem Spiel taucht der Spieler voll ein in die Tiefen des Ozeans. Die Unterwasserwelt ist sehr schön gestaltet und es wird ein realitätsnahes sowie lehrreiches Spielerlebnis geboten, bei dem auch ökologische Aspekte eingebunden sind.